Hallo, ich bin's wieder, euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch in Helmstadt beim riesigen Gartenstuhl wie immer und ich wollte nur ein paar Worte mal sagen aus der Standabteilung. abteilung ne, also riesige Abteilung, was wir hier haben. Ist auch eine tolle Firma Marktführer in Deutschland und zu dem Thema Rope Sessel. Ich habe hier nur mal eine kleine Auswahl aufgestellt. Da haben wir glaube ich zwölf verschiedene Sachen hier nur im normalen äh, Esstischbereich und das Material ist wirklich wie das Textilien extrem robust. Ne? Die Erfahrung gibt es jetzt natürlich noch nicht Jahrzehnte, aber zwei, drei Jahre und da gibt es keinerlei äh, Schwierigkeiten mit. Komplett 100% Outdoor geeignet. Wir haben hier, wie gesagt, wirklich richtig, richtig hochwertige Sachen. Kann man nicht vergleichen mit zum Teil Baumarktprodukten, die einfach von, äh, von der Faser her was Einfaches verwenden. Was einfach gemacht wird mit dieser Textilfaser, die wird haptisch ein bisschen anders verarbeitet, sodass sie stoffig wirkt. Nichtsdestotrotz, hundertprozentig für außen geeignet. Bei uns grundsätzlich Edelstahl beschichtetes oder Aluminiumgestell, also kein einfaches Stahlgestell. Und hochwertige Kissen, Olefin, ne? die auch mal nass werden dürfen und so weiter. Also wenn ihr sowas sucht, ich glaube, da werdet ihr bei uns auch fündig. Gerade auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis zum Beispiel, wir haben die, wir sind Partner von Tierra Outdoor und Four Seasons. Die haben da wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Stern natürlich auch. Okay, ciao.